Der Wald brennt. Bäume, Büsche, Bodenmaterial. Selbst für gestandene Feuerwehrleute eine Herausforderung. Wie in Fichtenwalde in Brandenburg im Sommer 2018. Das Feuer in seiner Urgewalt, in seiner Naturgewalt so zu erleben, das war schon sehr beeindruckend. War für mich das erste Mal, das wirklich so zu sehen und das ist eine bleibende Erinnerung. Ich glaube, solange wie ich lebe, werde ich mich daran zurückerinnern. Doch wie geht die Feuerwehr bei einem Waldbrand vor? Grundsätzlich werden Waldbrände gestoppt mit geeigneten Mitteln, eben mit Löschmitteln oder mit Bodenbearbeitung und dergleichen. Und dann kontrolliert man die Feuerfront und es wird eigentlich, innen geht es von selber aus. Ein Waldbrand wird also gestoppt, zum Beispiel, indem der Boden durchnässt wird, bevor das Feuer ankommt. Wie das geht, zeigt die Feuerwehr. Das Wasser trifft auf den Boden, durchdringt den Boden und somit wird das der Boden feucht ja, und es brennt dadurch halt nicht mehr. Ein nasser Gegenstand brennt halt nicht. Ein Feuer stoppt auch, wenn es auf einen sogenannten Wundstreifen trifft oder auf Wege. Hier wäre es so, dass das Bodenfeuer, was ich hier nur entwickeln würde, ganz gering, diesen Radweg nicht überwinden könnte, weil er zu breit ist als Unterbrechung des Brennmaterials. Manchmal legt die Feuerwehr auch während eines laufenden Einsatzes solche Schneisen an, um einen Waldbrand schneller zu stoppen. Zugleich werden häufig Flugzeuge oder Hubschrauber zur Feuerbekämpfung eingesetzt, allerdings nicht zum Löschen, sondern zum Kühlen des Feuers. Außerdem kann es helfen, einem Brand zum Beispiel durch Schaum oder Sand den Sauerstoff zu entziehen. Aber trotz allem, Wasser ist und bleibt das wichtigste Mittel zur Brandbekämpfung. Und das kommt zum Beispiel aus solchen Löschteichen. Die sind wichtig, denn in so ein Feuerwehrauto passen zwar einige tausend Liter Wasser, die sind im Einsatz aber nach wenigen Minuten verbraucht. Dann muss Nachschub her. Die Feuerwehren werden jetzt hier an diesem Weg rankommen, werden hier anhalten. Hier wird eine Pumpe aufgebaut. Diese Pumpe fördert das Wasser aus diesem Teich äh, über einen weiteren Schlauch in das Tanklöschfahrzeug, in den äh, Wasserbehälter vom Tanklöschfahrzeug. Und dann geht das im Prinzip relativ zügig, so 10 Minuten ungefähr, wird so ein äh, das, bis so ein Tanklöschfahrzeug gefüllt ist. Und dann äh, hat man im Prinzip schnell viel Wasser dort, wo man es braucht. An anderen Stellen kommt das Wasser aus solchen Hydranten. Die gibt es alle paar Kilometer. Zurück nach Fichtenwalde im Sommer 2018. Nach einigen Tagen scheint der Waldbrand gelöscht. Scheint. Jetzt sind die Waldbesitzer gefragt. Nach dem Waldbrand haben wir die Brandwache übernommen, haben wir von der Forst übergeben bekommen und haben äh, ne, circa vier bis fünf Tage hier äh, rund um die Uhr den Wald kontrolliert nach Brandnestern. Und äh, haben hier noch restliche Blutmeister gelöscht. Das ist dringend notwendig, damit nicht wieder ein größeres Feuer entsteht. Feuerbekämpfung, viel mehr als einfach Wasser zu versprühen. Man muss schon sehr genau wissen, was man tut.